Im gelben Sack kommt äh, Plastik, meine ich, alles so dazu. Und halt ja, also mit Restmüll habe ich halt sowas wie Shampooflaschen oder sowas, eine Art. Das kommt da glaube ich rein. Dann gibt es da jetzt die neue Wertstofftonne, da können glaube ich auch ja. Töpfe rein. <lacht> in dem braunen kommt äh, äh, bio oder Abfälle wie Gartenabfall und auch Küchenabfall. Restmülltonne, die graue, und der Restmüll rein und in die blaue das Papier.